Blessings Family und willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 King Air 350i Vorbereitung Cockpit und Startup Video Tutorial Hier im Cockpit alles unübersehbar und noch doppelt wir haben zwei Turbo Props aber auch das kriegen wir hin In das linie kann man hier nicht äh, treibstoffenziehen öffnen oder schließen das standard immer offen man kann nur auswählen ob man was ändern will aber ich würde das jetzt so standard lassen dann haben wir die parkingbremse die versteckt sich hier natürlich ziehen wir diese wieder mal an panel sieht dann hier so aus die ganzen Lichteinstellungen und Batterie mit external power dann haben wir hier Battery 1 und Alternate Generator 1 und 2 left und right warning kann man hier bestätigen dann fährt das ganze System hoch Wir machen hier wieder unsere Gemischregulierung auf mindestens 30 sage ich jetzt. Ihr könnt darauf 50, spielt keine Rolle. Mindestens 30 solltet ihr schon haben. Dann geht es ja darum, wir wollen einen Triebwerk starten. Das heißt, wir schalten unser Beacon Light ein und Tail können wir auch einschalten, wenn ihr Bock habt, schon die Navigationslichter ist auch nicht straffbar. Genau. Dann gibt es nicht viel zu beachten. Wir haben einmal hier unsere Zündung für links und rechts. Und wir starten mit dem rechten. Wir gehen hier hoch. Wollen das starten, wir gehen auf die Zündung, Right und warten bis das hier hochfährt. Und jetzt ist die Hauptzündung gekommen. Es beginnt zu drehen, wir können das hier überwachen. Instrumente steigen in den grünen Bereich. ITT the Turbine Temperature ist Green und Propeller Drehzahl Stabil kommt dann später noch. Und dasselbe machen wir mit unserem Linken. Hier können wir die Zündung auf Aufstellen. Wir stellen die Zündung links ein und wollen noch unser Starter. Wir warten bis es hier hoch startet. Man hört schon wie es startet. Es wird alles hoch. Triebwerk startet hoch. ATT haben wir jetzt am im grünen Bereich, ist im grünen Bereich, sehr gut, unsere Triebwerke laufen, können wir unsere Ignition auch ausschalten, ausschalten, komplett, sehr gut, machen wir 50%, Prozent. kommt ja auch noch ein bisschen höher, Wunderbar. Dann könnten wir jetzt hier oben auf Batterie umschalten. Wir schalten den Master ein. Wenn ihr die, das Licht regulieren wollt, könnt ihr da jedes einzelne durchgehen. Super. Und wir schalten hier unser Avionic Master Switch auch noch ein. sind im grünen Bereich. Sehr schön und dann sind wir soweit engine starting up nun hoffe ich dass ich euch zeigen konnte wie man auch eine zweimotorige King Air 350i starten kann ganz einfach natürlich wenn man weiß wie wenn so ist Daumen hoch für weitere Vorschläge, Ratschläge oder wenn ihr weites wissen wollt schreibt es in die Kommentare besucht der Discord die ganze Copter Family Besucht mich gleich live auf Twitch, Lassen ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken.